Also es freut mich erstens, dass trotz dieser Tropenhitze und, äh, und dem Urlaubsfeeling schon viele Leute gekommen sind, die sich um diese Themen annehmen. Die Diskurse sind vielleicht nicht ganz dorthin gelaufen, wo wir uns das am Anfang vorgestellt haben, sondern es wurde links und rechts und hinten und vorn abgebogen. Aber ich denke, das ist gut so. Was mir gefallen hat, Es waren verschiedene Meinungen, ganz verschiedene Meinungen und trotzdem wurde wertschätzend miteinander umgegangen. Das freut mich sehr. Ganz besonders positiv war, dass junge Menschen da waren, nämlich AHS-Schüler von einer Klasse in Eisenstadt und die sehr positiv zur Heimat gestanden sind, die auch mitwirken wollen, diese Region am Leben zu erhalten und da zu bleiben und eigentlich ganz positiv in die Zukunft geblickt haben. Und ich denke, das ist das Beste, was uns passieren kann, weil die Zukunft gehört nämlich den jungen Leuten.